So, wir haben uns bis jetzt gekümmert um die Methoden der Entwicklung und ich habe euch auch schon ein paar ähm, Verläufe und Gesetzmäßigkeiten der motorischen Entwicklung gezeigt und was ich jetzt machen möchte ist, ich möchte ein paar theoretische Konzepte vorstellen, wie man sich theoretisch denn vorstellen kann, wie die Entwicklung im Allgemeinen und die motorische Entwicklung im Besonderen abläuft bei dem Menschen. Und da gibt es verschiedene Einflüsse auf die Entwicklung und die beiden wichtigsten Einflüsse, die man dabei hat, sind die Umwelt und die Person selber. Und je nach Konzeption der Entwicklungstheorie kann man einmal die Umwelt als passiv oder aktiv sehen und man kann die Person als passiv oder aktiv sehen. Und die, diese, das ist eine sogenannte Vierfeldertafel und diese Vierfeldertafel werde ich jetzt mal ausfüllen. Es gibt also Theorien oder auch Phänomene, wo die Umwelt passiv angesehen wird und die Person auch passiv angesehen wird. Das ist die sogenannte endogenistische Sichtweise oder auch die biogenetische Sichtweise. Wenn die Umwelt passiv ist und die Person passiv ist, dann ist es letztlich nur, sind es nur die Gene, die sozusagen die Entwicklung steuern und beeinflussen. Das heißt, das dahinterliegende Konzept ist das der Reifung. Das heißt, mit der Zeit entwickeln sich einfach bestimmte Eigenschaften beim Menschen, die nicht großartig von Umweltbedingungen abhängen und die groß, nicht auch nicht großartig von der Person abhängen. Es gibt so ein paar Phänomene, auf die eine solche Sichtweise relativ gut passt. Zum Beispiel die Entwicklung der Körperhöhe ist so ein Beispiel, das Wachstum ist mehr oder weniger genetisch vorher festgelegt und biologisch festgelegt. Wie groß ich werde, kann ich nicht als Person aktiv beeinflussen, dass ich wachse einfach vor mich hin, bis ich dann irgendwann mal so groß bin, wie ich werde und bei der Umwelt, da gibt es natürlich schon gewisse Einflussfaktoren, aber die sind relativ beschränkt. Bei der Umwelt kommt also zum Beispiel dazu, wie die Ernährungssituation so ist, ob ich genügend zu essen kriege oder eher Mangelernährung habe und bei Mangelernährung wird natürlich dieses Wachstum ein etwas gehemmt und ich werde nicht so groß, wie ich eigentlich werden könnte, aber ähm, solange ich genügend zu essen und zu trinken habe, ist tendenziell die Körperhöhe genetisch festgelegt und passiert bei passiver und Umwelt und passiver Person. Als Gegenstück dazu gibt es die exogenistische oder umweltdeterministische Konzeption von Entwicklung. Da geht man also davon aus, dass sehr viele Einflüsse der Umwelt mitbestimmen, was aus mir als Person so wird, während ich als Person selber relativ passiv dem gegenüberstehe. Diese Sichtweise hat in der Wissenschaftsgeschichte vor allem die behavioristische ähm, Schule bevorzugt, die im Prinzip davon ausgegangen sind, dass der Mensch selber tendenziell sowas wie eine Black Box ist, in die man nicht reinschauen kann, aber in der auch nicht so viel passiert und dass das Wesentliche, was mit dem Menschen passiert, durch Reize und seine Reaktionen ähm, zustande kommt und dadurch lernt der Mensch, ähm, ja auf bestimmte Umweltkonstellationen so zu reagieren, dass er die beste Belohnung abbekommt und so entstand der Gedanke, dass ich eben über diese Bestrafungs- und Belohnungssituationen die Entwicklung maßgeblich steuern kann. Das funktioniert bei Tieren ja auch meist ganz gut, also wenn ich so eine Taube dressiere, dann kann ich mit Belohnung und Bestrafung, die zu bestimmten motorischen Bewegungshandlungen hinführen, durch andere Belohnung und andere Bestrafung zu anderen kleinen Kunststückchen. Und diese Kunststückchen würden Tauben, die nicht so dressiert werden, natürlich nie lernen. Aber die Taube selber oder... Im Fall des Menschen, die Person selber hat da eigentlich wenig mitzureden, sondern die ist dem, den Umwelteinflüssen passiv ausgeliefert. Wiederum ein Gegenstück dazu ist eine konstruktivistische Sichtweise. Diese konstruktivistische Sichtweise geht davon aus, dass die Person selber aktiv ihre eigene Entwicklung vorantreibt. Und dass all die Erkundungen und die Tätigkeiten, die eine Person macht, letztendlich die Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Und zum guter Letzt noch die interaktionistische Sichtweise. <lacht> Diese interaktionistische Sichtweise ähm, vereint die aktive Umwelt mit der aktiven Person und Sagt also, dass es sowohl ähm, Umweltbedingungen sind, als auch die Person selber, die im Zusammenwirken dafür sorgen, dass die Entwicklung so verläuft, wie sie verläuft. Ich gehe auf die einzelnen Konzeptionen nochmal ein klein bisschen ein. Im Prinzip habe ich aber eigentlich schon alles so ein bisschen vorweggenommen gerade. Also nochmal kurz diese endogenistische Konzeption ähm, die Entwicklung ist halt eine genetisch programmierte ähm, Reifung und es gibt so deterministische Phasenmodelle und am Endpunkt der Phase steht eben die Reife. Ähm, wenn man da jetzt mal überlegt, was kann man als Sportlehrkraft, wenn man dieser ähm, Konzeption folgt, was würde man da tun? Und da tut man eben einfach nicht viel, sondern ähm, da wartet man ab, bis die erforderliche Reife da ist und dann funktioniert das im Prinzip mehr oder weniger von alleine. So ein bisschen ist da ja auch was dran. Also es gibt nicht nur ähm, das Körperwachstum, sondern auch das Erreichen der Pubertät und die, das Ausschütten von Wachstumshormonen und von ähm, Anabolenhormonen, die zur Kraftzuwachs führen, ähm, hat sicherlich so ein bisschen was damit zu tun ähm, und Jugendliche werden tatsächlich auch von alleine kräftiger, ohne dass man da groß was zu tun muss. Ähm, die Kritik daran ist, dass die empirische Bewährung eben halt im Wesentlichen nur für den Wachstumsprozess da ist und dass auch das Erwachsenenalter dort eigentlich nicht thematisiert wird. Also Theoretisch müsste nach der Reifung dann auch irgendwann mal die Fäulnis kommen, aber ähm, so weit wurden diese Entwicklungstheorien nicht weitergeführt. Die exogenistische Konzeption, ähm, wie gesagt, Behaviorismus, Reizreaktionsmuster oder auch die Sozialisation ähm, bestimmen, wie ich mich entwickle und bestimmen damit auch zum Beispiel ähm, meine sportliche und motorische Entwicklung. Hier wird dem Sportlehrer eine sehr große Einflussmöglichkeit eingeräumt, weil er ja sozusagen mit zu dieser exogenistischen, exogenistischen Umwelt dazugehört und aktiv als Teil der Umwelt ähm, die Personen fördern kann und soll. Die Kritik an diesen Modellen ist die, dass das Individuum ähm, nicht zwar nicht der Biologie ausgeliefert ist, aber doch der Umwelt und dass sie selber im Prinzip nichts tun kann und dass die Entwicklung tendenziell von außen als steuerbar angesehen wird, was sie typischerweise aber nicht ist. Also bekannt geworden ist in dem Zusammenhang ein Ausspruch von Watson, das war ein Behaviorist, ich glaube in den 30er Jahren hat er das gesagt, dass er meinte, ach ihr könnt mir einfach zwölf Kinder geben und je nachdem, wie ich sie belohne und bestrafe, werden sie entweder Wissenschaftler oder U-Bahnfahrer oder Dieb. Und Das kann ich einfach ähm, durch Reizreaktionsmechanismen beeinflussen ähm, und die Entwicklung so steuern, dass sie diese Berufe ergreifen werden. Ähm, und das ist natürlich ganz klar eine Überschätzung dieses Umwelteinflusses. Die konstruktivistische Konzeption wird vor allem mit dem Namen Jean Piaget verbunden, der ein Entwicklungspsychologe war, der sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie denn Menschen durch ihr Handeln ihre Umwelt erschließen. Er hat da, wenn ich es mal kurz ab, äh, abkürzen darf, zwei Verfahren entwickelt: die Akkodum, Akkommodation. Ähm, wo sich Denken und Handeln an die Umwelt anpassen und die Assimilation, wo sich die Umwelt dem eigenen Denken und Handeln anpasst. Und da, das sollte eben immer im Gleichgewicht miteinander stehen, ähm, dass man zum einen seine Gedanken, ähm, ja, dass man die Umwelt wahrnimmt und neue Phänomene auch wieder neu erkennt und dass man aber zum anderen eben auch die Umwelt selber so verändern kann, dass sie zu den eigenen Gedanken ganz gut passt. Hier wäre ähm, die Aufgabe der Sportlehrkraft, ähm, dass sie die Gelegenheiten gibt und die ähm, Herausbildung von Strukturen fördert, aber dass sie sich tendenziell eher im Hintergrund Hält. Die Kritik daran ist, dass vor allem das Modell von Piaget sich auf die kognitive Entwicklung bezieht und auch nur auf die Kindheit und das frühe Erwachsenenalter und dass es so Phasenmodelle gibt, wo eine Phase die nächste ablöst und das ist empirisch nicht haltbar. Gut, die interaktionistische Konzeption ist eben, wo Person und Umwelt interagieren und die Umwelt die Person beeinflusst und die Person auf die Umwelt einwirkt. Ein Beispiel wäre hier die motorische Ungeschicklichkeit, zu der werde ich nochmal später kommen bei der Förderung durch Motorik. Die motorische Ungeschicklichkeit ist eine Krankheit, die früher Tollpatschigkeit genannt wurde oder im Umgangssprache wurde das Tollpatschigkeit genannt. Das sind Menschen, die ja die Schwierigkeiten haben mit der Koordination von Bewegungen und bei denen kann man erkennen, dass es da sozusagen sowas wie so eine Interaktion gibt. Sie haben schon mal diese ähm, etwas ungeschickten Voraussetzungen, aber weil sie die haben, merken sie, dass sie in ihrer Umwelt deswegen auch ein bisschen abgelehnt werden und dass die Umwelt da ähm, ja nicht besonders konstruktiv drauf reagiert und weil dem so ist, nehmen sie sich zurück und bewegen sich halt auch weniger, versuchen nicht in so Situationen zu kommen, wo ähm, man merkt, dass sie koordinativ Schwierigkeiten haben und weil sie eben nicht in diese ähm, Situationen kommen wollen, ähm, trainieren sie weniger, üben sie weniger und deswegen verstärkt sich das dann sozusagen noch. Das heißt also, die Umwelt wirkt auf sie, indem sie ähm, ja, ihnen die Gelegenheiten verleidet, wo man sich ähm, koordinativ beweisen kann und sie selber reagieren eben auch darauf, indem sie sich zurückziehen. Nicht alle und nicht immer, das ist sozusagen aber ein Teufelkreis, der hier so als Beispiel dienen soll. Empirisch sind diese Interaktionen relativ schwer zu überprüfen, sondern man kann da nur partiell irgendwas rausgreifen. So, das war jetzt ein kurzer Parforce-Ritt durch die die Theorielandschaft der Entwicklung. Wer da noch genaueres zu wissen möchte, der muss sich in geeigneten Lehrbüchern noch mal informieren, aber ich wollte euch mal kurz so die groben Konzeptionen für die verschiedenen Theorien vorstellen und damit bin ich mit diesem Schnipsel auch am Ende.